Hallo, ich heiße Talia. Und ich heiße Holger. Hallo, ich heiße Barbara. Freut mich. Wohnst du auch in Armedell? Ja, im Zentrum. Hm. Uh, was macht ihr? Ich arbeite im Krankenhaus. Und ich studiere Philosophie. Ah, ich studiere auch, aber im Mai gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Und ihr? Wir bleiben fünf Jahre hier, aber wir fliegen im Herbst nach Deutschland. Wir besuchen unsere Familien. Schön. Ach Barbara, wie geht's? Gut, danke. Und dir? Prima. Du, ich spiele morgen Tennis. Kommst du auch? Ja, natürlich.